Hallo, ich grüß euch. Schön, Wie geht's? Dass, schön, dass ihr gekommen seid. Uns geht's ja. sehr gut. Dankeschön. Ich bin Lothar. Wie heißt du? Raymond. Raymond. Raymond. Ja. Ich bin Etienne. Etienne. Ah, Etienne. Hallo. wir haben ja. ja. ja. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, Rudi. Ja, yes. hallo, Rudi. Gut, dass ihr gekommen seid. Ne? Schön. Ja. Ihr ja. seid zu so zweit? Ja, ja ich Zwei Naja, nee, ist okay. Es war, war ein bisschen kurzfristig. Ja. Sonst hätten wir vielleicht mehrere gehabt. Ja, ist okay. Prima, dass ihr gekommen seid. Ja. Schönen Dank. Ich habe hier so eine kleine Strecke gemacht für die Rückfahrt. Ich weiß nicht, wie Sie fahren ja. wollten. Also, wir, wir hatten ja die Absicht, erstmal mal bis Hennigerberg zu fahren. Ja, das weil, stimmt. Weil weil wir nicht genau wussten, wie der Tag heute geht. Schau mal ja. unsere Räder an, da weißt du, was wir schon alles hinter uns haben. Wie schmutzig wir sind. Ja, so ja? Das Rad, der Radweg. Da ja. weißt du Bescheid. Ja, ja also ja. wir sind so was in Schmutz gefahren und Dreck und durch die Weinberge durch, ja, ja. wo die mit den Traktoren gefahren sind. Und da liegt der ganze Dreck auf dem Weg und das ja, ja, bei Regen, dass er aus. Wir, unsere Regenjacken und alles. Naja, okay. Nicht nehmen wir das Wort. Ja, ich Rehm. <lacht> ja, sagt keiner, Raymond sagen sie. Äh, Deutsche, Rehm. Ja, ja, mhm. ja. Rehm, dann nochmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke. Ja, äh, ich danke, ich danke auch, dass ich matt führen durfte. Äh, organisiert vom Differdinger Verein, ich bin vom Rodinger Verein, ja. aber wir fahren immer zusammen, wenn ja. das Auto passt. Ja. Äh, wir haben auch ja. äh, Touristen, die, die äh, Rondonnaise und Trolle fahren, ja. aber bloß Samstag und Sonntag, die arbeiten in der Woche. Ja. Genau. Und dann äh, sieht man bloß Makadam-Teer. Äh, mhm. ja. äh, die düsen dann und da ich nicht mehr mit. Zur Feier des Tages haben wir mal ein bisschen was zu trinken mitgebracht. Jo! Ja? Ja. Oh, Eure Fahrt! Sowohl so so so ja. herzlich willkommen! Herzlich willkommen! willkommen. willkommen. Alles also, die Altstadt, ja? ja. ja Fahrer. Also, ja. Aber wir sagen ja, auch auf äh, Luxemburg ja. Gesundheit. Gesundheit. Ja, ja, ja, ja. Wir bleiben jetzt bis Sonntag, 17 Uhr hier. Ja. Äh, außer unserem Fahrer fliegen wir dann um 17 Uhr mit dem Flugzeug nach Berlin. Ja, jetzt ja, aber heute Vormittag war das ganz schön. Und wir sind gestern Nachmittag, als wir über, ja, wir sind ja über Koblenz sind, also wir waren vorher schon in Dietz bei Limburg an der Lahn, dann sind wir nach Koblenz über die Berge gefahren, hoch und runter, hoch und runter. Und dann nach Koblenz, ans Deutsche Eck und von dort aus über Kochem, nach Bernkastel-Kues und als wir zehn Kilometer vor Bernkastel-Kues waren, da fing das an zu regnen und es war kühl und es war nass und es war kühl und das war nicht gut und dann haben wir angerufen unseren Fahrer, komm mal her nach Bernkastel-Kues mit deinem Auto, wir steigen ins Auto und da sind wir die letzten Kilometer im Auto dann nach Bernkastel-Kues gefahren, damit auch keiner krank wird. Gekommen. Yeah, Gott sei Dank. Und es war äh, eine tolle Tour. Ähm, also die, die erste Hälfte hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter. Es war eigentlich sehr gut, ein bisschen warm. Ähm, an unserem freien Tag hatten wir Regen und leider auch heute nee, gestern schon an, an der Mosel und heute Morgen. Aber ansonsten alles prima, keine Unfälle. War eine tolle Erfahrung. Wir sind angekommen. Danke. In Luxemburg. Äh, respektive Senningerberg, wo unser Hotel steht. Und wie ist gelaufen? Ich bin ein bisschen überrascht über mich selber, dass es, äh, dass es so gut lief hier. Von Anfang an, das Wetter hat mitgespielt nicht zu heiß, nicht zu kalt, immer sind wir ein bisschen, gestern, letzten Tag ein bisschen Wasser. Und hier der Übergang heute von Bernkastel-Küß hier nochmal durch die Moselberge und dann durch Trier, Porta Nigra, das ist ja eine römische Stadt eigentlich, hier war ja der Kaiser. Also man muss manchmal eigentlich halt richtig gefühlt wie Peter Stolpe sein. Ja. Und jetzt an der Grenz, die Grenzübergabe hier mit den zwei Luxemburgern, die uns hier zum Senninger Berghof begleitet haben. Ein Stück durch Luxemburg, also wunderschöne Straßen. Also ich bin, bin mit mir auch zufrieden. ja. Das waren ja doch ein paar Höhenmeter. Ich zähle ja nicht alle mit, ja. aber ich habe das gemerkt, eine Knie. Und äh, ne, war, war eine tolle Sache. und Ich bin auch froh, dass wir jetzt am Ziel sind. Von Sonntag bis was ist heute Freitag. Ja. Also mehr wie eine Arbeitswoche. Ich hatte vorher kurz mit Heinz gesprochen und ihn gefragt, ob er schon eine Antwort parat hat. Und vielleicht fehlt ihm noch eine Frage. Und da sagt er, ja, du kannst die Frage stellen, wie, du, äh, wie dir die Tour gefallen hat. Also ich stelle dir jetzt die Frage, Heinz, wie hat dir die Tour gefallen? Also, ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei allen Kameraden, insbesondere bei dir für deine, für deine Vorarbeit, dass ein paar Leute abgesprungen sind, okay, dafür kann keiner, du am allerwenigsten und wichtig ist für mich immer bei so einer Tour, wir sind gesund angekommen, kein Unfall, keine großen Malesen da vorne tragen, Wetter war gut, das einzige äh, Graue, was ich da anmerken muss, ich habe mir heute eine frische Garnitur angezogen. Die war, blieb aber nicht lange frisch. Na, ich sehe aus wie ein kleiner Sau. Schuhe dreckig, alles dreckig, Fahrrad dreckig. Aber ich habe einen Kärcher zu Hause und da haue ich dir dick durch die Waschmaschine und dann ist wieder alles in Ordnung. Also, nochmals herzlichen Dank, Lothar, an deine Gattin. Und bis zur nächsten Tour. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Äh, du hast ihn gesagt, du hast heute eine frische Garnitur angezogen, ja? Ja, heißt ja, von das, der Unterhose bis zu den Socken. an Heißt das jetzt, du hattest nur zwei, zwei Paar mit oder wie war es? Ich habe zwischendurch Wäsche gewaschen und habe da öfter gewechselt mit Helmut, mit Fahrermask und ich glaube sie jetzt. Ist so okay, Mensch. Ja. Gut, prima. Danke. Ja, Danke. So, wir haben ja jemanden in der Runde, der ist ja im Grunde genommen äh, mit uns nicht mitgefahren auf dem Fahrrad, aber mitgefahren im Begleitfahrzeug. Fahrermaß. Äh, wenn wir angekommen sind, hat er sich kurz mal sein Rad gegriffen und ist dann so eine kleine Tour mal gefahren. Fahrer, wie siehst du die Sache? Da war sehr schön. Von Anfang an waren wir auch ein bisschen mehr gewesen und das ist auch ein Problem bei jemandem, dass sie Schade, ich habe versucht, dass sie auch mitfahren zu lassen, dass man auch mal redet, dass sie wirklich mitkommen Erwin meinst du, ne? Das Schade, dass es auch die anderen sind auch irgendwas, eigene Sachen, dass sie nicht mitgefahren sind. aber... Mit allen Schwierigkeiten und mit allen Nerven und allen Dingen, die sind wir auch durchgekommen. Das ist durchgekommen und dann müssen wir weiter. Das heißt, das Leben geht weiter und ich freue mich, dass ich auch bei euch, euch zufrieden stehen konnte. Besonders bei Wasseressen und wie ihr weißt, mache ich immer so. Und da, da bleibe ich dabei. du hattest ja auch mit Rudi das öfteren mal in ein Zimmer gelegen, ja? Der Rudi ist so gell, guter netter Kerl. Der hat schon, der hat schon nur gesäuft, Ja? Hm. Hallo mein Süßer. Hm. <lacht> Susi, Susi, Susi. Susi. Äh, Jeder Abend hat einen. Ja, Aber ist egal. Ich habe das gehalten. Sowieso bin ich froh aufstehe, immer habe ich das auch zweimal, dreimal früh aufgestanden, und <lacht> fünf vor. Halb sechs war ich auf der Rad, bin ich auch gefahren, fast jedes Mal 40 Kilometer. Das reicht, das war super, super Wetter. Hey Rudi, du bist ja unser Alterspräsident in dieser Runde. Wie hat es dir denn gefallen? Es war ein Erlebnis, was wiederum klasse war. Ob das die Durchfahrten waren, die herrlichen Ortschaften, die wunderbare Landstrecke da, auch auch ab, wir haben uns gequält. Und haben den Humor aber niemals verloren. Das macht viel aus. Vor allen Dingen unfallfrei sind wir gefahren, haben alle zusammengehalten. und wie keine Panne. außer wie gesagt, die zwei kleinen Dinger da, passiert ja immer. Jetzt sind wir in Luxemburg und jetzt beginnt nochmal ein schöner Tag wir sind in Luxemburg. Jetzt war alles, das haben wir verdient, dass wir das alles nochmal angucken können. Lothar, ich muss sagen, war eine Klasse. Wunderbar, danke. So, Lothar, last but not least, ein Statement bitte. Ja, also diese Tour hier von Berlin nach Luxemburg im Juni 2018 hat mir großen Spaß gemacht. Ich wurde ja mehrfach aufgefordert, von Dieter Hofmann vom RV Iduna nochmal eine Sache vorzubereiten. Das habe ich dann auch Jahreswechsel 2017, 2018 gemacht. Und dann hatten wir auch insgesamt zehn Leute auf der Liste, die teilnehmen wollten. Zwischenzeitlich sind drei abgesprungen, passiert Komfort. Ein vierter hat sich dann auch nochmal am zweiten oder am dritten Tag verabschiedet. Ist halt so sodass insgesamt sechs Leute übrig blieben. Aber mir hat das großen Spaß gebracht, die ganze Sache vorzubereiten und auch mit euch gemeinsam diese Tour zu fahren. Was ich mir vielleicht noch mehr gewünscht hätte, wäre, dass der eine oder andere auch bei der bei der Durchführung dieser Tour ein bisschen noch mehr Engagement gezeigt hätte oder so, also Engagement in der Sache, was die Organisation betrifft und den Ablauf betrifft. Also die Verantwortung lag wirklich bei mir, die Sache ordentlich durchzuziehen. Ich war quasi der Einzige, der die GPS-Daten auf dem, auf dem Garmin hatte, bzw. auf dem Sigma hatte, was mein Navi betrifft. Und das war natürlich, äh, ja, ich musste mich also auf viele Sachen konzentrieren während der Tour und auch vorher und nachher. Aber insgesamt hat es großen Spaß gebracht. und äh, ich habe auch gespürt, dass äh, alle anderen Teilnehmer da auch große Freude dran hatten. Und das ist das Wichtigste: dass wir heil und gesund hier angekommen sind und äh, außer drei Reifenpannen eigentlich nichts weiter passiert ist. Stimmung war toll. Danke.